So, wir sind hier in der Organisationszentrale von Caladio und ich sitze hier mit zwei Security-Leuten. Was ist überhaupt euer Job als Security? Wir schauen in erster Linie, dass es euch gut geht und dass ihr sicher zu einem Räten kommt und im Allgemeinen einfach nur, dass ihr einen Spaß habt. So, wir sind jetzt hier bei der Caladio-Zeitung und ich würde gerne mal von dir wissen, was du da überhaupt machst. Also bei der Kaleidio-Zeitung machen wir Fotos, wir sammeln Artikel, wir schreiben über die Erlebniswelten, wir fragen die Helfer, wir fragen die Kinder, wir fragen die Gruppenleiter Kuppenleiterinnen, Gruppenleiterinnen, die das Kaleidio gefällt, damit ihr dann am Samstag eure Zeitung mit nach Hause nehmen könnt und die auch bei den Eltern, bei den Großeltern, bei den Freunden und Freundinnen herzeigen könnt.